Wo bist du, Gott, wenn ich verzweifle? Wie kannst du das zulassen? Hörst du mich überhaupt? Siehst du mich? Wo bist du, wenn ich mich heimatlos fühle? Wo bist du, wenn ich mich verlassen und ungeliebt fühle? Wo bist du, Gott, wenn ich Angst habe? Wo bist du, wenn ich einsam bin und meine Welt zusammenbricht? Wenn mein Leben einem Trümmerfeld gleicht? Wo bist du, Gott? Ja, diese Zweifel, vielleicht kennt ihr die auch. Ich kenne sie auch, mich beschäftigen auch des Öfteren, diese die sie fragen. Zweifel zu haben, das ist auch gut zu. Es ist eben wichtig, dass man die auch zulässt. Und was noch wichtiger ist, dass man die auch ausspricht. Vielleicht der Freunde, Familie oder eine Person, die ja irgendwie bedeutet. Aber vor allem auch Gott gegenüber. Ja, der Countdown läuft, bald ist Weihnachten. Wir von der Jugendstelle möchten euch ganz herzlich zu dieser Jugendfester begrüßen und freuen uns, dass so viele heute auch hierher gekommen sind. Wir sind heute hier noch mal ganz mal bewusst noch mal innezuhalten, vor den Weihnachtsfeiertagen und von dem, was alles in der Welt so geschieht? Jetzt erst recht, jetzt erst recht vielleicht diese Gedanken zulassen, ins Nachdenken kommen und sich bereit machen auf das Fest, was bald kommt. Beginnen wir ganz bewusst mit dem Zeichen unseres Glaubens. Im Namen des, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mhm. Herr sei mit euch. Und mit und deinem Geist. Bitte mir jetzt ganz bewusst um das ernannten Gottes. Rufen wir voll Vertrauen zu ihm. Gott, du bist die Hoffnung, wenn ich ratlos bin. Du bist mein Licht am grauen Tag. Herr, erbarme dich. Du bist mein Halt, wenn ich gefallen bin. Du bist die Quelle für meine Lebensenergie. Christus erbarme dich. Christus erbarme dich. Du bist mein Begleiter in schweren Situationen. Du bist meine Kraft, wenn ich mich schwach fühle. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Menschen kommen dort zusammen und beten morgens, mittags, abends und auch nachts haben feste Gebetszeiten. Und die Feste, die Vesper hat ihren Platz am Abend. Die Psalmen, die darin vorkommen, sprechen uns ganz besonders an. Sie sind in einer bildhaften Sprache und geben die Gefühlswelt der Menschen wieder. Gerade darum passen sie auch so gut in unsere heutige Welt, auch wenn die Psalmen schon mehrere tausend Jahre alt sind. Wir hören nun den Psalm 42 aus dem Alten Testament. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser sucht, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich strebe nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Tränen sind meine Nahrung bei Tag und Nacht, weil man mich ständig fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Wenn ich an früher denke, wird es mir warm ums Herz. Da zog ich mit der großen Schar zum Haus Gottes, da konnte ich mich freuen und danken in der jubelnden Menge. Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Ich weiß nicht mehr aus und ein. Darum gehen meine Gedanken zu ihm. Von der Ferne bis hierher bringst du mich Trostes und braust es, Flut auf Flut von ihm geschickt. Welle auf Welle über mich. Am Tag wird es mir seine Güte zeigen und in der Nacht will ich ihm danken. Zu Gott will ich beten, der mir das Leben gibt. ich von ihnen terrorisiert und sie fragen mich, wo bleibt er denn, mein Gott? Warum bin ich so mutlos? Warum werde ich mich nicht? Warum bin ich so verzweifelt? Aber dennoch fühle ich mich morgen in Gottes Hand. Auf Gott will ich hoffen ich Loben meinen Gott, der mir hilft. Diesen inneren Zwiespalt, den wir soeben gehört haben, den kennt man vielleicht von sich selbst. Seinen eigenen Erwartungen möchte man möglichst immer in Perfektion gerecht werden, ohne die Erwartungen von den anderen auch zu enttäuschen. Fragen, die dir vielleicht gekannt sind. Wann lernst du denn endlich? Wann machst du denn jetzt mal dein Studium zu Ende? Sitzt doch nicht immer auf der faulen Haut. Sich selber treu zu bleiben, aber den anderen nicht zu enttäuschen, ist ein Grad, zwischen dem wir uns immer hin und her bewegen. Aber so groß die Verzweiflung manchmal auch ist, so groß die Zweifel manchmal sind, gibt es dennoch einen Funken Hoffnung, auf den du vertrauen kannst. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Aber dennoch fühle ich mich geborgen in Gottes Händen. Auf Gott will ich hoffen. Ich werde ihn loben, meinen Gott, der mir hilft. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David abstammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gewähren, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kennenlernen. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist, wird über dich kommen und Kraft des Höchsten würden dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie den Engel. Wort des lebendigen Gottes. Wir haben noch Freunde bei der Rücksprache, da ist Wirklich? Das heißt, du bist der Pfarrer, von du mal einfach mal an. Das Ja, ich wusste, dass es darauf rausläuft. Also, dann fange ich an. Das ähm, ist ja auch kein einfaches Thema, das wir da haben, heute Abend. Und zwar fange ich da mal so an. Bei allem, was einem das Leben so zumutet, entweder so ganz persönlich, oder auch, was ich so mitkriege bei anderen, die ich als Seelsorger begleite. Also, ich komme da manchmal schon ins Zweifel auch. Ja, das, das stimmt ja, aber im Leben ein Zweifel gehören doch eigentlich zum Glauben dazu. Ich meine, jeder zweite Mal. Du zweifelst mal, ich zweite mal, der Papst zweifelt mal. Also, Zweifel gehören eigentlich zum Glauben dazu auch. Also, muss ich mir nichts denken. Ja genau. Selbst also, sind auch irgendwo wichtig, ja. ja. vielleicht sind zwei Schöpfe, den Glauben. Ja tatsächlich auch wichtig, weil sie einen ne? Ja auf jeden Fall. Ich meine der Glaube der Glaube ist ja eigentlich eine Hoffnung, wenn man es so genau nimmt. Ja. und eine Hoffnung ist schafft bloß eine richtige Hoffnung, wenn sie wirklich allen Stand hält, was dich im Leben ja, was dir im Leben begegnet. Und zwar jetzt von ja, Leid, eigenem Versagen bis hin zum Tod. Es wird auf jeden Fall eigentlich jeden Mal streifen, ist so, also das wird auf jeden Fall zukommen. Und wenn der Glaube dem Stand hält, wenn die Hoffnung dem Stand hält, dann ist es die richtige Hoffnung. Das ist sie doch. Ja. Also, wenn du das jetzt kannst, dann sagst du Beispiel einmal ganz krass erlebt, wie der Glaube einfach eine Hoffnung sein kann in richtig krassen Situationen. Ich weiß zum Beispiel na gut, als mein Opa angestorben ist. Mein Opa, das war für mich eine ganz wichtige Person. Der war so auf der einen Seite so Waldarbeiter und war noch ein kleiner Punkt Der ist mit mir manchmal den Wald und hat mir Zeit, wie mit der Motorsäge sägt wo man geschimpft hat. Und äh, der hat mich auch immer unterstützt. Also während meinem Studium zum Beispiel hat er mir immer wieder mal so ein bisschen was zugeschoben, wenn ich was brauchte. Und auf der anderen Seite war mein Opa eben auch eine Person, die für meinen Glauben total wichtig war. Weil äh, gerade so als handfester Mann war das auch einer, der für mich halt ein wichtiger Ratgeber war, mit dem ich so über alles eigentlich reden konnte und der einfach auch so ganz natürlich geglaubt hat war das irgendwie so ganz selbstverständlich zu glauben. und Von dem her, für meinen Glauben, ist es für mich eine der wichtigsten Personen. Und als er dann gestorben ist, der ist am Dienstag gestorben, war damals noch Kaplan und Dillingen und äh, konnte ihn deswegen am Montag noch auf der, Montag freier Tag, Mond, am Montag noch auf der Intensivstation besuchen. Und habe ihm dann die Krankenzahlung gespendet und wir haben zusammen gebetet. Und das war für mich halt voll das krasse Erlebnis. Weil ich halt erlebt habe, dass mein Opa, der eben da noch beim Bewusstsein war, der war jetzt nicht irgendwie panisch oder so, sondern der war ganz ruhig. Und im Gebet hatte ich dann auch so den Eindruck, dass er ja, da gelassen auf seinen Tod Schaut hat. Also es war klar, dass er sterben wird in den nächsten Tagen. Und das hat mir halt gezeigt, dass der Glaube gerade dann trägt, wenn es ernst wird. Ja, da hast du recht. Das besteht eigentlich bloß das, was ich vorher gesagt habe mit der Hoffnung, was ich auch schon oft selber erlebt habe, dass ich hab auch schon also Erfahrungen gemacht, ja? auch von anderen Leuten, die im Schicksalsschläge zum Beispiel gelitten haben, aber dadurch Wurde ihr Glaube praktisch nicht geschwächt, wie sie eigentlich so rat gewesen wäre, sondern noch bestärkt. Der Zweifel hat den Glauben bloß noch gestärkt, dieser Mensch. Das ist was sehr Besonderes. Ja. Also so sehr besonders. Also die schwierige Situation und der Zweifel, das führt einen nochmal tiefer. Und der Glaube wird dann zu einem Fundament, auf dem er wirklich einen sicheren Stand hat, bei allem Möglichen, was einem das Leben ja, aber jetzt sind wir ja schon richtig krassen ja Wirklich schon die richtig krassen Themen und Schicksalsschläge und so, die im Leben vorkommen, beleuchtet. Aber jetzt besteht ja das Leben, Gott sei Dank, auch aus anderen Situationen. Das meiste im Leben besteht so aus Alltag. Und, ähm, aber auch da muss wir ja sagen, dass auch der Alltag, der ganz gewöhnliche Alltag, uns schon einiges zumut. Also als Schulseelsorger denke ich zum Beispiel an Schüler, die äh, unter Leistungsdruck stehen. Ähm, da kommt eine Klausur nach der anderen also, und so also und das Jagen nach möglichst vielen Punkten, möglichst äh, vielen Noten und möglichst äh, guten Noten. Ähm, aber auch Familienväter, Familienmütter, die ja, unter Stress stehen, im Beruf auch. Jetzt so der ganz normale Alltag, der auch schon viel von uns anverlangt, äh, kann uns der Glaube da auch was sagen. Ja, auf jeden Fall, also meiner Meinung nach. Wirklich, also gerade das Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, Leistungsdruck zum Beispiel. Ich meine, ich kenne das ja selber, ich war im Mai auch noch Schüler und ähm, ja, das habe ich auch sehr oft erlebt. Bei mir jetzt nicht so, ich war nicht so der große Lerntyp, aber bei vielen meinen Mitschülern auch, dass die eben unter enormem Leistungsdruck standen sind auch. Und da ging es immer bloß darum, Leistung bringen, Leistung bringen. Nur von morgens bis abends. Und ja, es war einfach eine schwierige Situation auch für die. Und da sage ich, wenn der Glaube rein und sagt: Du bist nicht erst etwas, wenn du praktisch Leistungen bringst, sondern dieser Gott, an dem wir glauben, für den musst du gar nichts leisten. Wirklich. Du bist jemand, du hast deinen Wert und kannst dadurch etwas leisten. Dieser Gott, der liebt dich, egal was du. Was du in der Schule für Noten hast, egal was du für Leistungen bringst, da musst du nichts Leistung verdienen. Und das ist einfach auch eine schöne Botschaft. Und was das einen auch oft freimachen kann, so von äußeren Zwängen und äußeren Druck. Und du wirst zum Beispiel schauen, so eine Person, der ich das anmerkt, dass du so aus, ja, aus diesem Fundament des Glauben lebst und deswegen einfach auch eine gewisse Gelassenheit ausstreichst. Und trotzdem, ähm, hätte sich das auch so ein bisschen so nach Verdrüstung oder? Also, ich meine, äh, man kann ja schon sagen, ja, so Gott liebt dich, ähm, aber kommt es nicht letztlich doch auf die HG-Note her? Äh, also, da hätte ich gesagt, eben nicht. Also wirklich, nee, weil man kann schon sagen, ja, Noten sind wichtig und das ist wirklich das Wichtigste im Leben, aber gerade die Sachen, die auch wirklich, oder es im Leben ankommt, also allein die Tatsache, dass wir leben dürfen, dass ich leben darf, dass du leben darfst, das ist ja eigentlich ein Geschenk sozusagen. Da haben wir ja wir nichts dazu beigetragen. Wir haben ja nichts geleistet dafür, dass wir leben dürfen. Und auch unsere Mitmenschen zum Beispiel haben wir auch nichts geleistet, dass, wir, dass die leben können, dass sie uns begleiten können. Und ja, wenn man jetzt nochmal dazu schaut, wenn so Vielleicht in der Schule allein die Tatsache, dass wir Leistungen verbringen können, ich meine Fähigkeiten, Talente oder sowas, da haben wir ja auch nichts dazu getan, dass wir das überhaupt haben, diese Fähigkeiten, sondern die sind auch ein Geschenk. Und da sage ich, der Glaube greift ja nicht genau da ein, wo es wirklich wichtig wird. Und zeigt uns, dass das Entscheidende auch ein Geschenk ist von ihm genau das, was wir gerade so im Evangelium gehört haben, da steht drin, Gnade, ist das Entscheidende. Gnade, Geschenke, die, die Gott uns in unserem Leben macht, das ist das Entscheidende. Und genau deswegen sind wir heute Abend hier auch und beten zu diesem Gott, der uns so reich geschenkt. Zu diesem Gott, der für uns da ist. Gott, Du kennst unseren Zögern und Zweifeln, wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen. Deshalb bitten wir dich um gute Ratgeber, wenn wir nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen. Wir bitten dich um Mut und Spontanität, wenn sich unsere neuen Chancen Träumen zweifeln. Wir bitten dich, erhöhen uns. Vertrauen in dich, wenn wir selbst voller Zweifel sind. Wir bitten dich, erhöhen uns. Gott, oft stellt uns das Leben vor wichtige Entscheidungen. Du willst uns Mut machen, um unseren Weg zu gehen und schenkst uns. Dafür sind wir dir unendlich dankbar. Ein Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Augen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Faden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Auch wenn ich ist mein Becher. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Leben in seinen Händen trägt und dürfen wir so nahe kommen, dass wir ihn Vater nennen. Und so lade ich euch ein, dass wir gemeinsam das Vater uns erleben und dazu bitte ich euch auch. Nicht. Vater uns vom Leben auch erfahren wird. Dass Gott unser Hirte und Vater ist, für zu nichts unmöglich ist. Größten, wenn du drauf warst. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.